Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel die und ich bin euch zurück zuletzt Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, wir sind immer noch in Sektor 5. Äh, ja, und ja, wir kümmern uns heute mal um ein paar Aufträge und wahrscheinlich im nächsten Part auch und wahrscheinlich noch im nächsten, weil ich glaube, wir sind neun Aufträge irgendwo und ja, sieht so aus, wenn wir jetzt ein bisschen beschäftigt hier. Ne? Wir haben letztens irgendwie so Kistenkrieg noch ein bisschen gespielt, ein paar. Kisten putt gemacht und Belohnungen eingesackt und ja, du hast mir schon eine Auftrag gegeben, ne? Ja, jetzt immer wir wenigstens den Himmel da oben. Standbild. So, habe ich eigentlich schon die Shops hier abgeschickt Ich weiß doch gar nicht mehr. Ich glaube ja, ne? Brauche ich eigentlich irgendwie was? Nee, ne, Ich habe nicht so viel Geld, merke ich gerade. Du hast mir schon alle Sachen gegeben, ne? Ich glaube, hier habe ich auch schon alles gecheckt, ne? aber das noch mal ganz schnell gucken. So, blau ist da, wo man hin müssen. Ne? Wir müssen dazu zu Donkarniro, ne? Ich nehme an, einige Aufträge sind auch da, ne? Also müsste ich dann wahrscheinlich hier ein bisschen durch die Gegend rennen und gucken, wo genau ich hin muss. Talisman konzentrationsfähigkeit erhöht also nicht nee, das haben wir schon die welt wird immer gefährlicher jeder braucht eine gute über die welt sind nur in einer stadt so ist ja nur diese eine mission so eigentlich äh, schon hier den schlüssel als sehe ich natürlich nicht ob ich das schon Geöffnet habe oder nicht, weil die Karte sich wieder resettet hat. Das ist ein bisschen doof, aber ja, gucken wir mal. mal. Da, da sehen wir doch schon. Auftrag neue umschauen, ne? dann finde es auch damit. Ja nicht an die sind so Was geheim versteckt oder so. Ne, oh, du bist doch äh, er ist Bodyguard, oder? Ich brauche dringend Heilkräuter und wollte er bitten, mir wieder welche zu besorgen. Wo ist sie denn heute? Seit dem Unfall in Sektor 7 kann ich gar nicht genug Medikamente herstellen. Ich brauche noch viel mehr. Doch mir sind die Zutaten ausgegangen. Was benötigst du denn? Hilfst du mir etwa bei der Beschaffung der Zutaten? Ich danke dir im Namen aller Slum-Bewohner! Das sind die Sachen, die ich brauche. Sag mir doch einfach, was du brauchst. Ich verwende schon Medikamente aus Shinra-Herstellung, aber es reicht trotzdem nicht. Wie bitte? Barrett ist gerade eine Ader geplatzt. Äh. Gegnerbank, äh, Gegenstände. Warum kannst du mir nicht einfach sagen, was du brauchst, Mann? So, Reimmedizin. Einzelne Dinge der bleibt nur noch zwei. Ja, was denn? Nur, Gegenstände, Schlüsselgegenstand nehme ich an. Ja, wo ist denn das jetzt, super? Mogrim eigentlich bei Mogis, Beematron Motor im unterirdischen Labor Heilpflanze, eigentlich bei Eris, b ist im unterirdischen Labor. Was? Wie soll ich denn da hinkommen? Was weiß nicht mal, da ist. Ja. Bei Eris, also nehme ich mal, müssen zu Eris, ne? Und irgendwo da irgendwie was pflücken würde ich jetzt mal raten, ne? gut machen wir mal, Und dann weiß ich, auch oh, ehrlich gesagt nicht weiter. Unterirdischen Labor, ey. unterirdisches Labor, was für ein Labor? Da ja, wo wir letztens waren, wie soll wir denn da zurückkommen? motoren also diesen dingens diesen mörser haben wir ja schon ne? ist ding zum zubereiten also da müssen wir uns ja nicht mal kümmern, ne? ne? 1000 von 5000 schritten gelaufen Warte, ich dachte ich habe schon Warte, ich da nicht schon schritt sehr nee. ich dachte, ich hatte schon 5000 Okay, war nicht letztens ein Stern, ich weiß es nicht. So, Mit mir wird nicht angezeigt einfach hier. Der sagt mir, vielleicht soll ich soll zum Arzt gehen, ne? Ja. Na, super. Wie soll ich denn das jetzt machen? Na gut, werde ich mich auf Screen darum kann man nicht gar nochmal hier kurz reingehen. Weil wird sich ja wohl nichts geändert haben, ne? Bitte rettet meine Tochter. Nee. Ja, gut, ich werde schon irgendwann. Oh Gott. werde schon irgendwann herausfinden, wo ich was suchen muss oder so, ne. Alles klar. Äh. Vor allem, wer sagt unterirdischen wo da findest du, hat ganz bestimmt. Weil will er hat den wissen, ne. soll ich ein wissen, ob da Bomat sind was? stehe nicht sind wir überdauern oder was? Wer <lacht> <lacht> kennt sich eigentlich viel, das von Fancy, ja. mal, Dass sie nicht nur in ihrem Garten Blumen züchtet. Mein Sohn meinte, er hätte bei einem Mogri einen Mörser gesehen. Kind bitte beeil dich. Es gibt viele Verletzte Ein paar meiner Patienten meinten, dass in irgendeinem unterirdischen Labor ein Behemoth sein soll. Was mag es mit diesem unterirdischen Labor auf sich haben? wollte schon sagen, du gibst mir zu allen Tipps und nicht ne. Alles klar. Ja, könnte ein bisschen nervig werden hier. Wenn ich nicht genau wissen, wo wir hin müssen, was wir machen müssen. Unterirdisches Labor. Ich nehme an, da ist das da, wo wir waren, nee. Aber ich weiß es nicht. einfach beim Dunkeln herumstechen dann. Oh du. Aber ich habe so ein Gefühl. Ich weiß, was hier passiert. Wenn uns jemand helfen kann, dann kann ich hin und her jetzt reisen. Das sah aus wie Soldat so ein Ding. Du ja. Genug zu tun. Aber solltest du doch ein doch Könntest du uns vielleicht helfen, unsere entlaufenen Chocobos zu finden? Der Sturz der Platte hat sie so verschreckt, dass sie einfach davon gelaufen sind. Die armen Tiere müssen jetzt sicher irgendwo Angst und Hunger leiden. Oh, sie tun mir so leid. Wir hatten die Augen offen. Keine Sorge, eure Chocobos finden wir schon. Vielen Dank bitte gebt ihnen das hier zu fressen wenn ihr sie findet die fehlen insgesamt drei tiere sie heißen koko rollo und momo wenn sie ihr gemüse bekommen nicht so sich beruhigen und von alleine nach hause ja, das war ein fancy fünf Danke. kommt schon ganz so im schokobock schon schnell zwischen ja ich wusste es wenn sie jetzt hier Punkte falsch alles klar äh, muss ich auch noch bezahlen für ich laufe lieber. Wer weiß, was ich da alles finde. Und da wird mir schon eine Quest angezeigt auf der Karte. Also ja, da habe ich das Gefühl, ich kann ein bisschen Level vertragen. Irgendwie bin ich nie irgendwie so, weil nicht zu stark oder so. Und genau das Gegenteil ehrlich gesagt. Da ist diese hey. So, oh, die wurden mir jetzt freigeschaltet, alles klar. War da oben jetzt schon wieder. verschwundenen Kinder. Muss ich ja auch noch machen. Ne? Aha. So, ja, komm, wir den Rest noch. Ja, jetzt kann man auch noch laufen. Mein Gott, was dem bezeichnet Da und gilt Gilder, also, machst Aber du nicht. Nicht, welche da laufen kann. Ich schon gedacht, dass das hier ein bisschen nervig spielt Vielleicht, aber okay. Ihr habt ja Zeit, aber nichts mehr. Ne? Ich sehe nichts. Oh. Hallo, des Dachbodens bin ich auf eine alte Kiste voller Schallplatten gestoßen. Wie die alle willst du eine haben? Turks thema Ah, super Ja, zum bin ich bin hier rumgelaufen, ne. Hätte ich schon wieder verpasst. Ja, ich wurde mir nicht auf der Karte notieren oder ne. Ich hätte da nie auch wieder was. Da ist der Turks thema nicht dieses Dünn, Dünn, Dün Dünn, -Dün Dünn. Also ich überhaupt nicht so an, ey. Also wir hat original jedenfalls. So. Ein Versuch ist es wert. Aye. Was verschafft oh. mir die Ehre? Ich muss dringend einen Weg auf die Platte finden. Shinra hat die Sicherheitsvorkehrungen scharf angeschraubt. Da kommt keine Maus mehr durch. Und auf dem Wallmarkt sieht's nicht besser aus. Corneos Männer sollen dort Jagd auf Avalanche-Mitglieder machen. Hm? Der Mann mit der eisernen Hand. Was hm? ist damit? Corneos Schergen suchen nach jemandem von Avalanche, dem statt einer Hand ein Maschinengewehr aus dem Recht Also zum Glück hat er eine Schere, ne? Shinra soll auf diese Person ein ganz schönes Kopfgeld ausgesetzt haben. So ein Taschengeld klingt verlockend, oder? Verdammt nochmal, haben die denn nichts Besseres zu tun? Ein Mann, der auf diese Beschreibung passt, soll übrigens auch in Sektor 5 gesichtet worden sein. Und soll da wohl in einem gewissen Blumengärtchen ein- und ausgehen. So, so. Moment. Oh nein. Das klingt gar nicht gut. Nichts wie weg. Müssen wir wieder zurück zu links, Wie ich das anhört, ne? Ja, super. Ich kann da nicht rein. so wir wären jetzt mal wenn ich den ganzen schätze einstauben kann die sonst nicht sonst nicht rankam ernsthaft du willst was kaufen. ja wieder ich zu viel geld habe ja, ich ja nichts neues mehr irgendwie ne so ein materie jedenfalls nicht zu kaufen so äh, da ist noch eine mission Sollten die Schoko-Bus sollen die sich nur umtreiben? Das ist nicht so, als würde es hier so weitläufige Orte überall geben. Ihr seid habt ihr schon gehört? Unsere Schokobos sind uns ja schon gehört. das waren wir jetzt schon mehr als, als drei Raststätten. Danke, dass ihr euch um unsere Ausreißer kümmert. Aus einer Seitenstraße von Sektor 5 soll ein verzweifeltes gedrungen sein. An der verstürzten Schnellstraße wurde wohl ein Chocobo gesehen. An der Kirche will jemand eine gelbe Feder gefunden haben. Die Kirche, Schnellstraße. Ich hoffe trotzdem, dass euch das bei der Suche hilft. Oh, wird nee. Aber nun nun mit jetzt notiert, Schnellstraße, Kirche. Aus einer Seitenstraße von Sektor 5 an der straße an der Sektor mehr habe ich leider nicht. Ich hoffe trotzdem, Komm ich nicht von da der such mal das hier Dann kommen. Wir hier in dort zu den Slums immer im park Ich habe doch gerade irgendwo links gesehen: ne? Slums von Sektor 6. Okay, jetzt. Das sind noch mal die kirche ich weiß das gar nicht ja ich trotzdem mal hier rum einfach nur um zu gucken was hier noch ist wird nicht mehr passieren in diesem part glaube ich also ich würde schon wundern wenn ich hier eine mission irgendwie schaffen würde War, das, war die kirche nicht hier irgendwo ich glaube ja ne? in die richtung ich weiß gar nicht mehr. schon so lange her Nee, kommen wir zum park genau ja und das sieht irgendwie so aus als ich kann auch gar nicht mein schwert ziehen oder so nach so. jetzt ich aber auch eine mission nicht auf oh, wenigstens finde ich alle missionen ja Weimar. alles okay schön wär's die bürgerwehr soll sich um die verletzten kümmern das würden wir ja auch aber uns hält ein riesiges Problem von der Arbeit ab. Ist das, ein das waren nämlich nicht nur Gerüchte. Es gibt dieses unterirdische Labor wirklich. Ah. schreckliche Kreaturen brechen aus ihm aus. Da, da muss ich hin. Du kennst dich mit solchen Angelegenheiten aus. Jemand muss in dieses Labor eindringen und die Bedrohung ausschalten. Und da wollte ich so hin. Ein gefährliches Unterfangen. Für euch schon, für mich nicht. Wir können also auf dich zählen. Danke. Okay, sehr gut. Wenigstens hier ein bisschen vorangekommen. So, ne. ich nehme nicht an, du hast was Neues, aber ich check trotzdem. Mach ja. was draus. Ein bisschen weiter entfernt bitte. Ich weiß mich auch weiter durch. Interessiert mich von so, überhaupt nicht. Meinetwegen kannst du sterben. So Schnellstraße. Hier war doch ein geht Ne, ja, ich gehe jetzt erstmal. Ich, nehme an, ich muss mit dem reden. Aus dem Untergrund ist angeblich lautes Gebrüll. Ich muss einfach hier rein. Ne? Ja, dann gehe ich mal in den Tunnel. Kommen wir Ich da zum Labor kommen. Ne? Naja, machen Monika modifikation Sollte ich vielleicht auch mal machen. Für oh, Spoiler. Kommt er überhaupt? Ja, ja, klar. Ja, da kommt neu in diesem Spiel vor, glaube ich. Für Manche Aufträge schätze musst du im Keller und tiefe Stockwerke hinaufsteigen, wenn du wieder in die Oberfläche zurück willst. Halt einfach L1-Glück um jederzeit wieder aufzusteigen. Na, da unten habe ich zu sehen, nee, so ein Balken füllen ja, oder nicht? Man. Wir Müssen uns hier umschauen, ne? ne? Quatsch, da ist noch dieses also dieser Tunnel, der zu Sektor 7 führt, ne? aber er hat mir gesagt, ich soll rein. Ne? Also, da zeichnen wir dieses grüne Nebenquestzeichen. War jedenfalls hier, manchmal gibt es noch einen Weg. Ja, ich dachte schon, hat sich ein neuer Weg aufgetan oder so. Wir mal runter. So. Okay, ich glaube, ich bin ja richtig. Ach, warte, hat haben wir doch schon mal gehört, genau, in einem der letzten Parts. Oh, da ist wieder so ein dickes Ding. Warte mal. Da kommen wir noch nicht hin oder nee. und dann würde ich gerne davor speichern, wenn es geht, und dann würde ich versuchen, diese eine Kampfmission hier zu erledigen. Nur keine Zurückhaltung. Also schon, ja, nee. so ich würde dann gern versuchen, diese 200-prozent-Mission zu erledigen. Ich war auch mal endlich hier haben. block warum hätten der so viel aus da macht uns voll fertig äh okay ein äh, bisschen krass gerade hier yeah. Ich nicht das muss ich noch einmal schocken, dann versuche ich mal. Äh, vielleicht krieg ich das jetzt schon. Hin. Ja, natürlich gut. Du bist irgendwie nicht ein normales Monster. So, gefühl. Sei mal geschockt, ey. gott ich hoffe dass wir schock verdammt absolut ja ja 200 prozent wir haben es Okay, ja, mal da ist schon mal hinter uns, müsste ich Alter. Besser. Was war denn der so krass, ey? War halt irgendwie so ein mutiertes Vieh oder so was. Ja, das haben wir auch hinter uns gut kann ich mit das war immer das ist hier abholen das ist nur eine frage der zeit das ist auch frage der zeit würde ich sagen gott also ich brauche jetzt nicht extra speichern und versuchen gegen das viecher anzukommen ja, du bist aber neu oder nee. irgendwo so ein level oder so angezeigt die kommen nämlich stark vor die fahrt der limit wieder wieder weg du bist gar nicht so ist Du bist einfach so ein auslöscher nur nur nicht schon wieder so ein dreck ja, jetzt er hat da jetzt mit Dings an. Diese sich ne? angriffen Hat er nichts abgezogen. Ja, ich kann jetzt rammen. Was? Ich muss rammen, nachladen? Genau, weil ich auch gerade sagen hat der Scheiß. Ich glaube, ich wechsle wieder zu Maschinengewehr. Na, das ist ja ah. Energie, Hacke, Ah. Nein, da wollte ich nicht. Boah, jetzt kommt wieder so ein äh, Wind habe ich nicht. Hier etwas Eis. Bonk. Ja, einfach jongliert Komm her, komm her. Ich glaub, warum halten die so viel aus? Ey. Bonk. Ups, wollte ich nicht. arbeit okay. ja, so äh, immer jetzt jeden kampf hier voll heilen ja, weiß nicht wissen wie stark der B auf wie ich gleich ist da fällt mir gerade ein Waffenmodifikation, äh, weil wir haben so also ein paar dinger geholt letztens ne? äh, kampfrausch wäre genau auch noch lernen, so ich habe bei dir schon fast mit zu 30 Prozent aktiviert. bei dem p schon von Statusresistenz würde ich dann sagen, das kann ich nicht wirklich machen, weil du 23 Punkte hast, da will ich dich auch mal hoch magische attacke titel länger die buffs physische attacke das habe ich ja ich habe das eis ich das schon damit so schnelligkeit ja auch nicht das war immer noch nicht was das macht, macht ding hat fünf materia slots so komm. Kommen hier vier Punkte Schaden von Sprungangriffen? lange Waffs Schnelligkeit, magische Attacke, physische Attacke. Hey 110 soll ich sagen, die ganze Zeit noch nicht da war. Sobald hat, glaube ich, auch jetzt neue, aber bringt es noch nicht so. Gott, haben wir eigentlich schon volle Level irgendwie so. Waffenstufe 90 von 110. da geht noch was. So, wir sind ja auf dem richtigen Weg jedenfalls. Habe ich so ein Gefühl. Hier scheint ein bm of zu sein. glaube ich, da geht's runter. ist man nur finden würde mich sicher fühlen wenn ich gleich den part werden kann damit ich hier speichern kann meiner stolper ich über das Viech und das gibt mir aufs maul und dann muss ich das ja alles noch mal machen oder so das bin ich wieder im kreis gelaufen wow. Wow, wow, wow, wow, wow. wo muss ich denn hin hier da ist noch eine leiter ich ja, ein bisschen blöd dass die karte sich immer wieder hier äh, dingens also nicht die nicht aktuell bleibt mit was ich schon entdeckt habe und was nicht da ich habe gerade gewechselt sehr gut okay, aufstieg da oh, ich habe zwei materie ist jetzt gemeistert anscheinend Glut werte, Glut. Du hast Glut, so wer denn hier irgendwas noch nicht? Glut habe ich gewitter. Ich könnte mal Wind reinnehmen, weil der Wind hat normalerweise nur er ist. Ne tun wir das mal kurz auswechseln damit das levelt. Also kurz vom Maximieren, also dann haben wir schon mal drei Dinger und auch nicht schlecht. Wer der Kampf übrigens war gerade ein bisschen einfach, Gott sei Dank ich hoffe wir kriegen ja ein paar mp dinger ich gut aus nicht gut aus ich nicht gut aus nein ah. willst mal verlangt mal eine sache ne? doch ein paar mp makoit Gibt es jetzt nicht also typisches Final Fantasy 12-Feeling? Irgendwie du hast von einem Weiten irgendwie ein Monster schreien, das wird es nur suchen. Einfach doof, Final Fantasy 12, so neben Questen, so Jagdaufträge. Ich dachte, jetzt da steht jetzt irgendwas nur einige monster irgendwie suchen musstest, es was so kranke voraussetzungen hat wie ja stehen sie an diesem ort für eine minute und dann irgendwann taucht dieses monster auf weiß du, Da sind so sachen die auf die kommst du nie im leben auf äh, von alleine dieses monster taucht nur auf wenn es an diesem ort regnet und wenn andere viecher darum laufen dieses monster taucht nur auf wenn also nicht Er sieht so und so viel items im beutel haben oder was weiß ich irgendwie so was nee, jetzt sowas was krass nicht aber er war schon gestört zeug drin ja. so ja, ich traue mich mal weiter mit sich jetzt angst hat hier stand jetzt gerade noch tief unten aber trotzdem muss ich ja dann sehen kommen oder? ich nehme an da taucht einfach mal so irgendwie mitten aus dem nichts auf ohne statt sehen kann wegen der spannung halt so. ich jetzt mal da dahin das viel soll ja unten gewesen sein nachher ja, hier waren wir mit welt genau ich überlege wo ist denn hier ein großes gebiet wo man kämpfen könnte das sieht schon so aus ne alles klar hm. ich glaube ich wende mal den Party ja kurz dann sage ich mal danke schön fürs Zuschauen ich hoffe euch weiter gut gefallen. wenn ja dann lasst bitte ein Like in den Kommentaren das würde mich sehr freuen dann sehe ich euch im nächsten Video tschüss